Hi Leute, ich bin Metal Mario Master ja, und ich bin der Leroy, hey! Wir heißen euch, willkommen zurück zu Yoshi's Woody World. Wir stehen vor Monty's Eisfestung. schon wieder Monty, ich habe keinen Bock darauf. Loskommt, fangen wir an. Ja, das angehen. Wir schon kalt hier draußen, ich habe schon erkältet, aber <lacht> mein Gesicht sieht man schon. <lacht> ja, Moment mal, du bist grün und, und, und du bist rot im Gesicht. Ja, weil ich krank bin. <lacht> <lacht> Duh! Duh! Hey, willst du dich jetzt auch mucken, <lacht> Komm her! war schon, dass es draußen ganz schön kalt ist. Ja, deswegen trage ich doch meinen Helm. <lacht> <lacht> wo hast du das, das ist schon wieder aufgegriffen? Äh, von den anderen YouTubern <lacht> ja. hm. ah! und da ist auch schon tot. Ich bin nicht tot. Ich war nur auf der Kamera raus. Ich war nur auf Kamera. Hier, Lemmy Oh, habe ich gerade gegessen? Ne? Hey, da unten. Ja, Ich sehe das. Ah. Mmh. Blume. Ich bin überrascht, haben wir unsere Nachbarn oben schon nicht am Umschreien sind. In letzter Zeit tun sie immerweise nicht. Ah, wirklich? Ich glaube, die sind auch irgendwie Hardcore-Socker oder so. Ich höre die manchmal so: Schimpf echt jetzt? Ja. Lass mir nie jetzt. Oh, Pinguine! Pinguine. Lecker. Kinderpinguine lecker. lecker, habe ich aber leider nicht zu Hause. Ne, ich auch nicht, oh. habe ich meine Zeit lang immer jede Woche geholt. Mm. Aber jetzt ist aua! jetzt ich gar nichts mehr, weil ich abkriegen Das ist die absolute Hölle. Viele sagen, viele sagen, sagen auch da, ich teilweise zu speckig bin, aber ich sage, sage zu denen einfach nur: mich, ich lebe meinen Körper. Wieso also schmeckt Essen genau so gut. Ey. Das ist zum Kotzen. Warum <lacht> ja. schmeckt Gemüse nicht? Der Kauen. Gemüse ist generell widerlich. Ich hasse Gemüse. Es gibt nur zwei Arten von Gemüse, die ich esse. Na, oh, ich komm nicht. Nein. Ow. Hat er gerade meine ganze Wolle weggenommen? Ja. Ow. Oh hey, wir sind durch. Du. hey, hey, hey. hey. Okay. Okay. Äh, achso, okay. Ich sehe die Wolle da drin. Ich hole sie. Ja, super. So die keiner von uns. Ha. <lacht> dass da reingehen Nein, nein, nein, nein, nein. Oh. Ja, ich habe sie eingesammelt. Der Volt. You bastard. Regt mich nie. Hahaha, <lacht> <lacht> <lacht> Schuss. Jetzt pass auf, sagst du. Got you. <lacht> What? Sieht aus, wie war wie? so ein alter Cartoon, wo jemand so durch die Wand irgendwie gerannt ist. Ja. Jungs, ich bin... Komm mal. Das sollst du nicht tun, ey. Komm, ich biete dir ein Opfer an. <lacht> Jetzt habe ich meine Wolle verloren. Ja. Na, Wolle. Ich bitte mal bitte Ich biete ein Opfer an. Meine Wolle. Wohl gewollt. No weise, Ja. Ja. Weise. Ja. <lacht> Pingwin in, anna, Pingwin geworfen. Pingwin in, anna, Pingwin geworfen. Und ich wette, ich habe das Gefühl, ich wusste, dass da noch was ist. Nee, das ist nicht so. Das war... ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Doch. Sehr gut doch. Nein. Nein. Ich rette dich. Nee, ich rette dich doch nicht. Mit dem Pinguin darauf. werfen hat nicht geklappt. der fall zeigt nach, einer Zeit nach rechts und dann gehen wir dann links logische Schlussfolger. Oh. präsentiert für mein magnet oder ist die blume ja. ha. hey, du hast sie erwischt jetzt war ich runter glaube ich so. Boink. Boink. oh gott alle herzen ich habe alle herzen für wie lange muss ich mal ein bisschen nachhelfen ah. pinguin. Pinguin, pinguin geknallt Boah. was was die ah. peter was sagt wohl die peter dazu ich muss sagen nein hm. daumen nach oben <lacht> yeah. abonnieren abonniert dann hier und mit dem hm. Warte. Was? Alter. Okay. Alter, das sieht voll gefährlich aus. Na, was? Ey. Orange mal. Alter. Warte, da ist doch noch was. Ich weiß, ich gehe doch noch hier hin. Oh, wird man gar nicht getroffen hab ich, oh. ha. ha, ich habe es gewusst ich habe es gebrochen mein riesen ich glaube wir haben bisher alles ne? mal gucken äh, also oh. wir haben jetzt eine Wolke verpasst will, ein Au. Hm. machst du denn? Das, das war bitte, 20 Herzen, Mann. Halt die Klappe. <lacht> <lacht> ja. Äh. Ja. Nein. Okay, da muss Sehr schön. Gott, da wollte ich nicht stehen. <lacht> Was machst du denn da? Ich bin gerutscht. <lacht> ich bin gerutscht und ausgerutscht. Ich bin ausgerutscht, ne? Ausgerutscht und hingefallen. Ne? Ich dachte, ich würde unter dem rechten stehen. Dann sehe ich auch einmal warum bin ich in der Mitte. Ah. Also, hä? was so? Nani. Nee. Da ist kein Loch in der Mitte. Ach nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn sie irgendwie alles an wie so Remix aus anderen Mario spielen, Dann bin ich mir halt nur ein. Ich glaube, das bildest du dir ein. Also. Ah. Da, da, da, da, da, ich habe es gesehen. Das super. <lacht> Nur ein Ding. Was? Warum die denn auf einmal her hm. Boah, nicht. Diese ganzen Pingus wo kommen die denn her? wir alles? ich glaube ja. nein, ein Ding fehlt uns glaube ich noch. uns fehlt noch eine Wolle. Oh, jetzt ja. yes. letzte Wolle. da ist das letzte Ding. wer ja, ist zu Ende? Oh nein. eine münze fehlt noch. hier ist natürlich zu Ende. Ha. Ah. Ah. Ah, ich habe mal nicht eingesammelt. Ah, hilfe, rutsche. Nee, da, da ist es. Ah, da, da, da. Sehr gut. Ich hab noch was. Ich habe noch was im Mund gehabt. Ah. Na, na, hat es einfach diesen Pinguin im Mund? Ja. Ich habe auch was im Mund. Dann hab ich dann. Oh Gott! Auf eine Pflanze geworfen! Ja. Ja, Wir machen die gar keinen Schaden. Die machen auch keinen Schaden, die sind auch nur dazu da, um uns zurückzustoßen. Kommen, wir gehen rein, oh, hauen, hauen wir unseren Kumpel monti auf die Fresse. Bist du dafür? Aber ja, ein Boss kommt ja auch noch. Ja, es kommt ja auch noch ein Boss dazu. Wenn oh, oh. man sowieso nicht mit 20. Okay. <lacht> Hi. Da sind wir hier schon wieder. Wie sollte es euch an? Wie sollte es auch anders sein? Aber ich werde mein Mütchen an euch kühlen. Ja, ist auch kalt. Komm da. So funktioniert. <lacht> ja. Aber abgehend. Achso ist den neid Der randaliert. <lacht> Au. also so ist das Wir versuchen uns an die decke zu drücken da tut doch gar nicht weh man so. das tut leider extrem weh jetzt voll überfordert ey. Voll einfach im Gegensatz zu den anderen Bossen. Ja. Hey, was? Oh, okay. <lacht> was? Wieso denn? Okay. Jetzt guckt er mich voll an. Wie <lacht> so du nicht? Ich bin ja in der Luft. Da ist er down schon wieder. Das ist schon das dritte Mal, wo wir gegen ihn gekämpft haben. Ja. ja der Bo was wird mit der Zeit einfach nicht besser. Ne? Ja. Ja, wir haben alles. Alles. Außer Herzen. Ja. Oh. Oh. Immerhin wir haben einen Yoshi. Ja also sollen wir uns einen neuen Joshi zusammen hackeln? ja hey, ein neues Stecker feuermelonen im Überfluss hm. sie aus wie der eine den ich hatte nur im blau heiß Yoshi wurde wieder zusammen gehackt nee, ich bleibe winter joshi der ist das der mit blauer oh. Oh, wie süß könnten wir Watte Lawinen Lawinen aus Watte Feuermelonen bis zum Abwinken. Der Level wird abgeschlossen. Der Level wird abgeschlossen. Oh. Das hier schafft den Level nicht. Der ist so schwer hier. Ja, Bitte ihr Noobs. <lacht> <lacht> ihr Noobs. Noobs. Dann müssen wir uns doch nicht gefallen lassen. Oh nein. Okay. Ups. Das war eine Lawine <lacht> ausgelöst. Ich glaube, ich habe sie alle umgebracht. Ja. Du Monster! Oh nein! Im lebendigen Leibe ja vergraben unterm Eis. aber ah, <lacht> Ich glaube mal, da unten geht's. Kann man da runter? Nein, das ist Abgrund. Da nein, ich. <lacht> nein, nein ich doch. Ich mal diesen Ein-Anstecker rund. Hilfe, Vorsicht! Dieser Scheißer versuchen bei den Bällen zu begraben. Ich glaube, bringt zwar noch was. Was Sollte das? das? Das ist ein Böse was? Was? Affen Darum möchte ich bitte eine Zeitlupe sehen. Ah. Uff. Was? Was ist denn da los? Putz. Was ist ein Schneemann? Oh, oh, oh. Einfach im Cockpit. Cockpit hier abgeschossen. Okay. Oh, hey. warum wollen, wollen wir dann mal weitergehen? aber ich mir. Was mir geschnappt? Hm. Hm? Was war das denn? War das? Ich habe nichts gehört. Irgendwie so... Ich habe nichts gehört. Okay dann war es, da vielleicht noch eine Fledermaus. Ich habe mal eine Fledermaus. Im du Mal so. <lacht> Boink. Hey, fire. Machst nochmal? Was äh, so, du? Äh, zentrieren mit L. Du hast keine, du hast keine Oh Apfel dann hatte ich. Wie gefahren habe ich schon wieder gegessen. Ah! Bin ich tot? Ah oh, okay, da bin. Ja. Also so, bin ich tot? Ja, ja was? Ich konnte mich nicht versehen. nicht und ja, okay. Mit L kannst du zentrieren. Ja. Da muss ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk gesehen am ah. ah. hey. Tapod, <lacht> Wo bist du? Hallo? Du? <lacht> <Hey>. <lacht> einfach. Komm einfach nur so zwei Hände aus dem Boden. Einfach so runtergezogen. Ja. Du siehst mich nicht. Du kannst mich nicht sehen. Gut. Wie einfach mal. Er ist tot. Ich kann nichts dagegen tun. Dann haben wir ja alles. <lacht> Was soll denn das? Warum gehst du da? Dann? Ich habe extra... <lacht> hab ja, ja. hab mich beim Rücken gekratzt. <lacht> ja, ja. Lüge. Lüge. Also vorwärts gemacht. Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt kommt der auch noch. Bam. Oh nein, ich habe seine Wolken gefressen. Uh, er ist tot. Er hätte gewollt, dass ich ohne ihn weitergehe. <lacht> ah, <mich nicht>. ah. <lacht> oh. <lacht> er ist tot. weihnachtliche musik ja das ist ja auch eine winterwelt hier oh. winter wonderland okay dieser schneemann sieht ein bisschen creepy aus oh. au au verdammte scheiße ich sehe ich den noch mal sehr man verfehlt Wir versuchen seine Wolke zu kapern. Ich hier mal eben ein bisschen umschauen. Aber ich lege ah, Hab's mir doch. Hab ich's mir doch gedacht. Ich habe es gerochen. <lacht> meine, denn meine Nase nie. Ah! Also, ich hab dich. So, lass uns weitergehen. Au, Ups. Ah! Halt. Ohne Spiel. Bonuspäher. Yeah, yeah. Hier, hier, Mighty Morphen. Oh mein Gott. wir sind Riesen. Mega. Hey. Oh, oh, Stirbt, Affen? Ja Peter wäre stolz auf uns der, ne? <lacht> Und wie ist so? Wer gut? Ich töte viele Zeugs hier gerade. Ja. Oh, guck mal, der Riesenei gesehen. Ja, da oh ja, ist schon nichts, oder? Es geht voll jetzt ein Folgen. Oh. Äh. Nein, wir schaffen es nicht. Ja. Ach, egal, das ist lustig. <lacht> oh. ja, wir, wir sind die mächtigen Power Rangers. Ja, wir ja. haben unser Megasatz gerade. berufen. ja, Mighty Morphin Joshi Songs. Ja, Mighty Morphin Yoshi Rangers. Robisch. Okay. okay, Affen. Okay, was. Wir werden euch jetzt alle töten. Lalalalala. Und, was machst du heute noch so? Töten. Ich auch. Wollen wir es zusammentun? Ja. Genau. Egal, hey, wir haben Wolle. Sehr yeah, gut. Huh. Ah. Da war der Ausgang. Ja. Da muss weitergehen. Wir haben alle Wolle. Oh, das ist ein Affe. Hast mich nicht war auf den Affen. Ja, Hab haben Affen im Mund. Das war jetzt gerade ein cooler Trick, Schoss. Hm. Oh, das gut runter. Ach was. Hat man <lacht> das? War alles? Ich glaube, wir haben eine Blume vergessen. Ja, haben wir Scheiße. <lacht> Was die Zeit 23 Minuten? Reicht noch für ein Level? Ja, ja aber, ein Level. aber wir haben alle Wolle 20 Herzen. Gut, yes. also ich, ich sehe schon, das wird ein, ein langer Teil fürs Backtracking. Ja uns einen tag hinsetzen und einfach nur backtracking machen ja irgendwie wir haben wir haben 690 stempel auf nähe gefunden und da bekommen wir neue stempel geil nice. hey was für ein joshi wird es sein das ist ein blau oh, geile sache sind aber noch besser aus stern joshi alter ja meiner wenn wir mal neuer Boy der stern joshi Sieht auch besser aus, also, muss ich sagen. Adi, Winter Yoshi. Aber ich mag dich auch, Winter Yoshi. Also wie dunkelblau, der einfach ist, ist mega cool. Nicht den Faden verlieren. Passt. Ah. Ah. Verstehe. Verstehe. Faden. Faden. Ja. Ja, wolle. <lacht> ja, wolle. Mamma mia. <lacht> Fantastico. So hält man doch keine Pistole, journal so hält man eine Pistole. Uno <lacht> komm und schau dir das an. <lacht> Mamma mia! <lacht> oh, oh Gott! Meiner nein! Hey. Was oh, soll denn das ihr jetzt? Ich bin Stern-Joshi! Guck dir meine Sterne an! So. Kommt das hin her? Ach, Ach gu guck mal! einer schau ich war das jetzt gut ne? wenn wir sehen äh, da würde ich vielleicht nicht hin okay wenn man als wichtig vergleich oder so denke ich mal und äh. oh nein das ist wieder so ein level ey. das das könnte verwirrend werden Ja. So wirklich ist der Part nicht schon lange. <lacht> also das ist nämlich der nächste Teil. Überflüssiger Part ist nämlich schon ganz schön lang, ne? Ja. Ich glaube, wir sollten das Level doch noch nicht machen. Ach, man, jetzt sind wir schon bei hier. Au! Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, ey? Ne, ich auch nicht. Ah hier. Ach, hier sind wir. Au! Dieses Mistig. <lacht> Manuel Cani Mero. Was? Wir sollen auch mit einer Eierschale rumgelaufen auf dem Kopf. Hey. Hey, hier ist ein Checkpoint. Also, ich denke mal, dass wir hier richtig sind. Sonst oh. werden schon irgendwie zurückkommen. Sicher, ich bin mir da nämlich absolut sicher. Schätze ich mal oh nein. Na, jetzt kommen wir da bestimmt wieder ganz zurück. Ne? Ja. Na ja, ich da kann ja. mal gucken. Wir sehen auch macht dieses Level nicht. <lacht> ich mag's nicht. Aber eine schöne Musik hat es jetzt. Es gibt ja schon wieder zwei Türen. Nehmen wir hier rein. Moment mal. Waren wir doch? Waren wir da oben? Warte. Jo, waren wir? Äh, keine Ahnung. Was? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Okay, nee, das ist wieder ein anderer Ort, oder? Äh, wir sind wieder am Anfang. Oh. <lacht> Dann gehen wir mal oben lang, nehme ich an, ne? Ja. <lacht> das, Mann, das Level ist so wir gehen jetzt hier oben hin. hin und aktivieren schon mal den Checkpoint. Ja. Da ist irgendwas aufgeploppt. Irgendwas ist aufgeploppt. und so wir lang gehen. Sollen hier lang gehen? Nee, Mama. Ja. glaube wir mal noch nicht? Nein. Was äh. ah. oh, glaube ich jetzt Jetzt wieder am Anfang? Okay. ich kriege echt einen knall ey. der par schon lang ja, also werden schon 40 minuten da, da ist auch noch ein ding dann sind wir wieder hier oh. Oh, was ich mal hier reingehen nein warum nicht Weil wir hier nach oben müssen nach oben wo die wo die Freiheit grenzenlos ist da oben wartet die Freiheit auf uns ah Aha. haben wir schon die zweite Blume das ist doch schon mal mal ein Anfang nein nein da gehen wir nicht durch nein nein, nein, nein gehen wir nein. nach unten rechts hin ne wo ich gerade war da kommen wir doch wieder äh, wenn wir jetzt hier unten rechts lang gehen dann sind wir wieder hier da waren wir doch schon ah. weil schon ich keine orientierung habe bei sowas ne? ich weiß, dass du keine orientierung hast dass deine orientierung genauso groß ist wie überfahrenes eichhörnchen was nicht so groß ist ja das ist nicht groß aber ich glaube ich weiß was wir tun schon wieder da ich mag es nicht, ich hasse es. Ja, hier durch. Hm. Nein. Hier durch. Ja, hier, mal hier durch. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wo wir sind, ne? nur damit du es weißt. Ich auch nicht, ich habe überhaupt keinen Plan. Ja, äh, hier lang. Hier ist das Wie kommen wir denn da hin? Wie muss man denn da reinkommen? Irgendwie ja, aber wie? Sitzt sich bei der oben beim rein? Tut weh. Ei. Nein. Nein. Oh. Ja. Ja. Sollen wir das Level doch noch beenden? Ja, kann man machen. Ja. Wir beenden das Level und äh, machen das im nächsten Part. Weil wir sollten uns <lacht> auch erstmal schlau machen, wie wir hier überhaupt durchkommen. Ja. Wir haben schon irgendwie geschaffen. Weil ich habe nämlich so gar keine Erinnerung an dieses Level. Gut, dann wir das für diese Folge, ne? Ja. Wir haben dieses Level noch nicht gemacht. Nicht den Faden verlieren, weil wir haben den Faden verloren. <lacht> Nein, und, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Yoshi's Woody World. Bis dann und ciao. Bye bye.